Hi und willkommen. Mein Name ist Danny die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Was oh, fühlt sich so gut an, das zu sagen? Ähm, in der letzten Folge sind wir hier noch durch Theben ein bisschen rumgelatscht und haben gegen einen Boss gekämpft und wir haben siegbar getroffen. Bester Charakter, also ja, alles geil. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so einige Befehle von denen ich noch nicht irgendwie weiß ich die mache irgendwie Luft schon so und wir müssen irgendwie herausfinden, wie ich einige Sachen hier machen kann. Aber ich glaube, dafür haben wir noch genug Zeit. Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir hier hin? oder müssen wir da lang? Wir haben ja haben mal gegen den Boss gekämpft, ne? Dann gehen wir mal da lang. Duald halt hat schon direkt gesagt, wir müssen es hartes zeigen, als hier geladen ab also ja, weiß nicht, wenn wir müssen wir gegen Hades kämpfen am Ende oder? Ich weiß, dass man gegen die Titanen kämpfen muss, also den einen Titan, weil das ist irgendwie einer der ersten Trailer, die man gesehen hat. Also ja, ich, gegen den müssen wir auf jeden Fall kämpfen nämlich an. Aber, aber gegen Hades kämpfen? Keine Ahnung. Mal schauen. Haben wir keine Katze. Wir haben so also Nebengespräche wie in Final Fantasy 15. schon gewundert, die vorkommen. So also leid. Was los? sie Kommt her! Ich habe irgendwie sehr gesehen. Stimmt, war noch mal mit irgendwie geraten ja, ich... piratenschiff weiß nicht genau wie ich das aktiviere aber jetzt eigentlich passende ne? irgendwie weiß ich nicht okay wir sind schneller Bin ich war finale Ahnung. Ist komisch. Das sind Beschwörungen, ne? hey, da liegt irgendwas, nee, Oder stimmt das hier? Wir können also rüberspringen, genau. Ich habe immer noch nicht den ersten Part geladen also weiß nicht, und sich einige Leute hat angucken, ob das gut angekommen ist. Aber ich hoffe ja mal mehr herzlose anfällig gegen feuer hey bei mir regnet weiter wir sehen wir den verfolgt hat aber du hast irgendwie jetzt sehe das steht donner das Ich bin da, das ist jeder den ganz schön stark, Auch werfen gut. Oh gott. Ah. Ja ich muss auf die Balken und so achten. Ich muss noch gucken, wie noch mal es geht. Prolog-Spiel habe ich das zwar alles schon mal gemacht, aber das ist auch schon wieder eine Weile. Also aber ist klar profi schwierig ist weil es gibt kein kritisch muss also das ist der höchste schwierigkeit gerade im moment ich muss das spiel übrigens schon äh, update so einen tag Wir haben jetzt den 28 und ja ja ich musste so eine tag pause machen weil weil das mal super smash Bros hier komplett fertig machen und ja dem projekt bin ich so gut wie fertig ich muss noch ein zwei parts wahrscheinlich hochladen Aufnehmen meine ich. So gut, komm doch zu rennen. Und ja, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr hier auf King Max 3 konzentrieren, sagen. Ich war so erst in der Sache, Alter. herkulade pass auf. Nein, ich wollte nichts machen. Raketen Tanz, rote Rakete. So so ein Angriff hier von... von... Mulan äh, diesen Kampf mussten wir sogar machen. Er ist auch ungewohnt, weil normalerweise werden dann immer so dings hier so... So... Äh, na, so Barrieren errichtet, die dann sagen, na, du kannst hier nicht äh, durch oder so. So in Kingdom Hearts 1 und 2 halt, ne? jetzt ja jetzt mehr Open World also ich glaube nicht dass die mal auftauchen werden oder wenn werd wahrscheinlich weniger auftauchen ne das ist so geil dieses Spiel zu spielen <lacht> ich weiß das hört man vielleicht nicht so an meinen Stimme weil ich so eine sehr trockene Stimme habe aber ich bin wahnsinnig aufgeregt gerade also Wasserknöpfe Was ist das Ausrüstung Wasserboost, waska kriegt dann was. Hmm, Donald. So, hast du jetzt... Hast du jetzt besseres Dingst. Du hast gar kein Wasser. Oder das Feuerbust? So. Da gucken wir mal, ob hier noch was ja ich weiß meine stimme klingt sehr robot robotisch ich weiß oder gelangweilig das ist mir bewusst also tut mir leid aber so rede ich halt ich bin ich rede halt in der richtig fröhlichen stimme und so aber das hört sich halt sehr dämlich an ich weiß ich hasse meine stimme also ich bin die person die am meisten ihre eigene stimme hast also wenn ihr mir hier sagen könnte ja, oh, meine stimme ist scheiße oder so wahrscheinlich dann Glaubt mir, ich weiß da, aber ich bin gerade sehr aufgeregt, auch wenn es sich nicht so an und ja, irgendwas von gerade ausgestöpselt am PC, aber nicht das Mikrofon. Ja, sonst würde ich das hier merken. Gut, ja, ich genau so hat habe ich gesucht zum kaputt hauen. Ich war ein bisschen leben, sonst muss ich mich. Ich sollte vielleicht mal irgendwie ein Item auf Dings hier packen. Äh, hier wir packen potion hier rein und wasser machen wir auf hier Na, warte mal, hat eigentlich herkules hat auch potions gehabt verdammt äh, er Hat wahrscheinlich schon zwei verballert ne? auf wie viel ab hier habe ich von ich habe 56 von 145 so das leben haben nämlich keine keine portion einsetzen muss steuerweg große truhe karte karte olymp und lass mich raten die äpfel kann man pflücken geld apfel was hat er auf der laute nennt man das ja ne. Ja, ich habe mich mal lieber so riskant. Wenn äh, äh. ich gut dass die Kämpfe so groß sind, es ist viel los. Also ist ja noch in gegen 1 und 2 dann tauchten irgendwie so weit, nicht am ab nur drei, vier Gegner so auf. War es noch weniger? den ersten Kampf in diesem Let's Play irgendwie schon direkt, weiß ich nicht zehn Gegner schon krass. bin ich gut. Ich mag riesige Kämpfe. Da gibt es bestimmt einige Orte wieder hinten. Zum Beispiel, die, die ich erst viel später erreichen kann. Was denn hier noch? Sieht irgendwie wichtig aus, oder auch nicht? Ja, wo bin ich hier? Ach, jetzt bin ich sogar da, wo ich hingeguckt habe. Also, natürlich ein bisschen komisch, weil man weiß jetzt nicht genau, wo man hin kann ne? und wo ist, aber irgendwie nichts. Da kann ich auch nicht hin schaden er hat er ja nicht umsonst gemacht oder ich kann irgendwie nicht mich hier in dream ob doch, doch so kann ich das okay ich bringe mal nichts hier habe ich so Gefühl. so weiß wenn ich das hier mache ja muss ich wahrscheinlich erst noch Verdammt muss ich wahrscheinlich erstmal alles freischalten? die ganzen Bewegungen ne freier Fluss. So ich kann mich jetzt schon weiter bewegen als den anderen Kingdom Hearts Spiel. Sie denken, wie richtig aus, aber das sieht auch irgendwie richtig. Ja, das sieht definitiv richtig aus. Immer da immer das die falsche Gegend hier erkunden. Okay, das sieht schon wieder aus wie story kam oh. oh, ein paar Level habe ich noch. so viel bomber okay Bonk. ich will gar nicht wissen wie Bosse oder so sein werden ich, werde ich nehme jetzt mal stark an es gibt welche aber also eine sache für die Kingdom war schon berühmt ist hier unglaublich schweren optionalen bosse ich habe schon wieder drei gedrückt auch wenn es noch ein bisschen unübersichtlich im moment ist macht unglaublich bock das ist genau wie bei jetzt auf spielen halt auf ersten blick wenn man zum ersten mal irgendwie tales off gameplay sieht dann ist das oder oh, das ist ein mickey -Maus Zeichen. da hat bestimmt irgendwas zu bedeuten Okay, kann ich nicht anvisieren wenn man zum ersten mal irgendwie gameplay von irgendein tels auf spiel sieht dann man sieht da irgendwie die Gruppe hier so mit ihren Kombos hier auf Monster los loszugehen. Man sieht, wie die Gruppe mit ihren Combos auf Monster losgeht. Und ja, wenn man noch nie irgendwie ein Tales of Spiel gesehen hat und das zum ersten Mal sieht, dann ist das sehr unübersichtlich. Aber sobald man es selber spielt, sobald man sich daran gewöhnt hat, sich eingeübt hat, ist es vollkommen okay. So, da jetzt da ein Kampf war, nehme ich mal an. Das war richtig. Oder da, da kann ich überlaufen? Ne? Ist ja noch mal Nö, okay. Hey, hey, hey. Cool. Aber hier sieht es aus, als würde es nach oben gehen. Also, hey, von der Kamera doch. Ja, gut da mache ich da gerade irgendwas optional ist sehr gut, gut finde ich gut was ich ein bisschen komisch finde ist hier jetzt gerade laufe ich ne und boom es gibt irgendwie gar keiner dazwischen so schalten so ein ganz klein bisschen um und dann auf einmal renne ich das ist ein bisschen komisch aber wenn man die meiste zeit rennt ist er eigentlich auch nicht so so ich, ja. ich jetzt nicht sagen dass es mich stört oder so aber ne, wann wann werde ich mal laufen also normal gehen weil Wasser Geld ja. deswegen bin ich jetzt hier hingegangen da sind Äpfel da oben. Komme ich da hoch? Weil sogar ich habe keine Ahnung von was, wo alles ist, was ich machen muss, und so. Das ist wunderbar. Oh Gott. Oh, sehr gut. Au. Oh, cool. <lacht> Wo wissen du? So, muss ich schon sagen, du tauchst jetzt hier oben auf. Wann ne? Bin ich da unten wieder landen? So, du bist drauf. So, ich muss fling hier runter. So, das andere, aber noch einer. Gemacht Donald. Und wir müssen jetzt noch nicht mehr die Gruppe auswechseln, fällt mir gerade auf, ne? Wir müssen ja jetzt, wir haben ja, man kann da ja, glaube ich fünf Charaktere jetzt mit einhaben, ne? Weil ich so von Trailern gesehen habe Kalbfleisch. Also man muss nie wieder die Gruppe auswechseln. So. Weil ich aber hoffe, was hoffentlich nicht vorkommt, ist, dass sie das gleich mal wie in Kingdom Hearts 2, wo man in so einigen epischen kämpfen halt ich gehe mal hier runter guck mal ob da was ist so ich bin schon wieder Boah. dass man nicht irgendwie in einigen wichtigen momenten aus irgendeinem grund die partymitglieder hier nicht mehr in der gruppe hat Kennt ihr den kampf der Tausend herzlose wo man gegen wortwörtlich Tausend herzlose kämpfen musste da wäre es doch richtig geil gewesen wenn man Goofy und donald dabei gehabt hätte weil da konnte man hätte man sich in formen und so was alles verwandeln können aber nein, aus irgendeinem Grund, obwohl die beiden direkt neben ein waren eine Minute vorher, waren sie nicht am Kampf beteiligt. Also das fand ich ein bisschen komisch. Das ist sehr oft in Kingdom Hearts 2 passiert. An einigen richtig coolen Upsa, <lacht> Entschuldigung Herrg, Das ist an einigen richtigen geilen Momenten passiert in Kingdom Hearts 2 und das fand ich ein bisschen doof. Na, ich will das mal sehen. Oh. oh, hi. Sprechen gerade mal von 1000 herzlosen ne? ihre t okay. na Okay, cool. sind alle in oh, t Alles Musik von Travers, Kampfmusik von Travers Town. Dun, dun, dun, dun, dun cool. Da also habe übrig. Fertigkeitsring. Da wo ist Herkules? Da ist also Heilmitteltrank. Gut. Also hier kriegst du einen umsonst. In Celsof Vesperia muss ich einen herstellen. muss ich extra irgendwie im Boss erledigen, um ein Herz stellen zu können. Siehst mal, Unterschied. das hätte ich gerne generiert mp um zehn prozent schneller wenn sie aufgebaut sind die wertigkeit kann aufgestapelt werden um den effekt zu steigern also kann ich ja okay gab es auch ne? mehrmals mp also ich habe mich eigentlich noch nie in der situation gefunden wo mir die mp ausgegangen sind ich weiß gar nicht was dann passiert Ja, dann sind mir die mp ausgegangen ne? kann ich keine magie benutzen aber was soll's Ist aber kein vita und so ne? also moment brauche ich auch keine magie eigentlich kaputt machen. und der chris guckt mich nur einfach so an was tust du da okay jetzt habe ich das hier jetzt habe ich den weg da unten aufgemacht warum okay da habe nicht so alle die Herzlosen irgendwie erledigen können oder was. Weiß ich nicht. Halt. Oh, ich dachte, die haben Okay. Warum hast du meine Architektur kaputt? Ja, einfach nur so voll entsetzt. für mich so an. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen kann. Ich habe jetzt irgendwie drei verschiedene Wege, wo ich hingehen kann. Aber weiß nicht, welcher davon richtig oder falsch ist. Ich glaube, das war richtig. familiar. just like before. Guys, getting minute. hope I'm wrong. My family may need me. Mit dem Heer eines Vogels. leave the rest to me. Family? Yeah. King of the Gods. Ah. Sein <laughs> Vater ist ein Gott, aber das bedeutet nicht, dass Herc ein Gott ist? Was werden die schon? Keine Ahnung, dass er so stark ist. Dann wird er gut sein. Wird er? Nein, Organisation 13 ist hier. Er braucht unsere Hilfe. Guter Punkt. Wir müssen gehen. Das Hörer werden nie getrunken. Uh ah, that's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on. Wir müssen noch mal zurück? <lacht> <lacht> äh das war jetzt der Kunden, hallo. bereits installieren ja ein update da wurde noch nicht installiert okay, kann sein er wird nur untergeladen nehme ich an also kann habe ich noch nie erwähnt hat oder in zwei spielen bisher noch nicht erwähnt dass herkules irgendwie ein sohn der götter ist ich könnte schwören hey also er ist ein neuer Gegner, oder so so es doch bunt aus. <lacht> äh. Ich kann ihn nicht untersuchen, weil hier ich kann ihn nicht pflücken. Nein, oh. Oh. okay, wo sind wir gerade? Äh. Da schon wieder hier so ein Bild. Ein Bild für die Götter. Fast doch, ne? Okay, hier war ich noch nicht. Ich komme bestimmt, ich laufe hier wahrscheinlich vollen Preis, ne? Hi. Ein bisschen Wasser ein. ein bisschen Wasser. Boom! Oh. Das so, dass ich ein paar Level brauchen, weil ich krieg noch ganz schön Schaden. auch donald hat sein ding gerade fertig so warte mal hey hier war ich und okay, man kommt so oder so dahin ne? halt ein moment kam ich nicht von hier aus so ich habe keine ahnung mehr wo ich bin aber da ist eine truhe ich gerade so. mit sich meine hier einsetzen oder so glaubt die Hälfte der parts gehen schon immer dafür drauf hier irgendwie durch die welt zu laufen hat ja so riesig ist da da oben dieser berg <lacht> Ich nehme mal an, da kann man irgendwann hin, wenn man weiß, nicht fliegen kann oder so was, ne? Oder gleiten, sag ich mal. Ich hoffe ja mal, solche Fähigkeiten kriegt man wieder. Ich vergesse mal, wir haben ja noch nicht Dinge. Nehmen wir an, das kriegen wir mal. Hi. Okay. Was? Oh. Okay ist gleich tot. Oh, Donald hat ihn gehalten. Gut, aus wie diese. Wie heißt der Sommer? Schatten quasi aus. Oh, Donald, nee, Wolfie ist kaputt. Er ist betäubt. Stimmt, weil ich auch mal in diesen einen Boss kommt. Überrascht hat, Donald noch kein einziges Mal ist. Das oh Gott, bleibt mal stehen. Wo oh, wie? Was ist das denn? was okay Blades. war ja also irgendwie sehr effektiv gegen den naja hm. ah. ja, ja, ja ich denke Boss gefunden Boom. Da muss ich hier hin. Ja, ich habe den Gipfel. Keine Ahnung. So, hier waren wir ja von Anfang an, ne? Hier war mal am Anfang. Ich nehme mal an, wir sind hier richtig. muss zerstören. So, hier waren wir gerade, ne? So, falls ihr neu hier auf diesem Kanal seid, ich habe einen unglaublich schlechten Orientierungssinn, also... Kann vielleicht ein bisschen dauern, bis ich mich hier durchnavigiere. Okay, wir werden so oder so hier hingekommen, alles klar. War halt nur so ein optionaler Boss, nehme ich an. Dann gehen wir mal den einen Abgrund. Oh, ich töte alle Titanen. Falsche Serie. Oh, jetzt, jetzt ist hier eine Barriere. Oh, das ist ein neues Lied, ne? Äpfel pflücken So perfekte Zeitpunkt. Oh Gott. Das ist ein Kampf, den man in den Trailer gesehen hat, in einem der ersten. Oder war es irgendwie dunkel? Bedrohlicher. Oh Gott. Das war also kaputt Mann, wegen Geld. Ah, ah. Oh, jetzt wird's dunkler. Aber, nee, okay, das ist so geil. Diese Wandlaufmechanik. Ja, komm schon der noch aus kingdom als eins war der einfachste boss von allen den hast du ja dauernd auf die beine gehauen der ist da umgekippt dann konnte das gesicht verprügeln er hat wortwörtlich nichts gemacht den kingdom überall ja. <lacht> sind hier sie Wir kommen ja da hoch ey? dann habe ich deine Beine kaputt. Ich soll aufhören, das sind viele Dinge kaputt zu Noch mehr von denen. Was sagt denn? Der boden ist am Leuchten? Oh. Hi, Eta. kann ja auch solche sachen drin sein ne? ich habe am blitz okay Wollt schon sagen wieder schon irgendwie ein bisschen ist ein bisschen bedrohlicher ne? und drüber als die anderen spiele das mal laut was Da ich mal trotzdem noch getroffen. Was? Weiß man nicht, wie ich diese dinge aktiviere. Ich glaube, das hängt irgendwie vom Gegner ab, oder? Was die aktiviert wird, oder? sind mehr oder weniger die situationskommandos in diesem spiel hab ich da auch schon wieder mit maus auszeichen gesehen wir sind überall all auf den ganzen sachen ich habe viel zu viel spaß daran Da schon wieder ein auszeichnen muss man bestimmt irgendwann finden oder so, ne? also glaube ich, weit platt. übrigens ernst gemeint dafür ne, freuen ne? ist wortwörtlich der einfachste boss in kingdom als 1 du hast ihn auf die beine dann kippt er irgendwann um der macht nur stammt da war irgendwie der letzte gegner in einem cup der irgendwie also in ein turnier wo man vorher 50 andere gegner erledigen musste also da ist ein witz gegen h das müsste man auch kämpfen in diesem turnier und war deutlich stärker als der. So, na, warte. Hm. und ich muss ja wieder auf die Beine auf. Oh, da ist so gleich Musik. Wie Im Kampf. Okay, ich will. Ist ja genauso einfach. Ah, finde ich gut halt, die so Musikstücke aus den älteren Teilen im Spiel reinbringen Wir machen fand ich schon gut in Dreamboat Distance ah, lass mich bitte nicht da unterfallen andere Beine okay oh Gott wird doch ein bisschen schneller Donald Meteo. Ja, super. so macht Donald. Ist der Beste. Komm nicht so viel Schaden. Oh, jetzt fällt er da runter, ne? Kommt. Okay. Hey. Ja. Hey, ich bin gerade hier hochgekommen, Mann. Oh, Feuerwerksszug, okay. Ach, da ist aus dem Trailer genau. Da hat nicht so. ich muss sogar was machen ja. Minispiel ist das. Oh, ist das geil. Ich steuere das Ding übrigens nicht, ne? Also die Fäuste hier abschießen, glaube ich. So, so. Oh Gott. Wir mal das. Alter. Lass mich mehr die Beine erledigen. Das war ein Bosskampf, ne? Knappt ihr Ding, gut Boom. Ja, jetzt als Ritter durch Schneiden und nur die Hälfte meiner AP? Wo ist du da eigentlich ey? schon gerade gesehen, wie er nicht angegriffen hat? wollte dann noch rausgehen. Auf hat Jetzt gehen wir wieder da hoch. Da so, waren die Dinger nicht mal größer, oder? Also ich meine Herkules. Da will ich mir ein. Hi. Na. Oh, cool. Weiß nicht geplant, aber okay. Na, so, ich habe schon wieder drei gedrückt, Boom! Maximum MP gestiegen. Oh ja, das wird wehtun, wenn er am Boden ankommt. Yes, that's one down. Not so tough by themselves. That was, that was okay, ah, ich verstehe es die sagt mir, hat war nicht der einzige Boss nicht ne? ich Den Gipfel können wir ruhig Bosse hinterher werfen. Also da habe ich echt nichts dagegen. Da haben irgendwie neue Sachen gelernt oder so. Ich habe noch ein Fertigkeitsring, äh, muss noch nichts ne. Okay. Hi. Hey. Geht aber außen. Awesome. ja gut. Nicht so schwer, aber wir waren das ändert sich schon irgendwann. Die Story so schwer jetzt ist oder nicht, das ist mir sowieso nicht so wichtig. Aber ich hoffe, wir tun optionales Zeug noch reinpacken. Okay. Also wichtigste an dem Spiel ist mir ehrlich gesagt die Story. Also ich will wissen, wie die Story ausgeht. But Gameplay ist trotzdem awesome. Hof. Das ist der Olymp. Und ich würde sagen, wir speichern hier, weil das ist ein guter Part, äh, ein guter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bedanke mich für fürs Zuschauen. Würde mich freuen wenn ihr ein Like, ein Abo oder ein Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Ciao.